Hier ein BIM aus der Entwurfsphase mit seinen typischen Darstellungen der Plangrundlagen wie Grundrisse, Fassaden und Schnitte eines Entwurfsprojektes. Nun habe ich die Möglichkeit in Elite CRD das gesamte Projekt auf einen Werkplanstandard umzuwandeln. Erstmal werden die Konstruktionsarten mit Materialisierungen äh, versehen und entsprechend den einschlägigen Normen in Deutschland, Schweiz und Österreich dargestellt. Für die Präzisierung der Konstruktion setze ich erstmal eine Sparrenlage aufs Dach, setze First- und Fußpfetten dazu und Sie können erkennen, wie diese Teile sich folgerichtig am Dach abbilden. Ebenso korrespondieren diese Konstruktionsteile bei Änderungen der Dachneigung oder Dachhöhe. Dann wechsle ich in den Schnitt und wähle hier eine Zwischensparrendämmung aus. Solche Definitionen können Sie auch selber sehr schnell erzeugen. Sie können bei jeder Schicht zugreifen, um diese dann am Modell zu applizieren. Dann wähle ich eine Außenwand mit Außendämmung aus und erkennen Sie nun, wie sich diese verschiedenen Schichten folgerichtig verschneiden. Im Editor nun lege ich den konstruktiven Aufbau der Dachterrasse fest gebe Namen an und wähle den entsprechenden Schichtaufbau. Jede dieser verschiedenen Schichten kann nun beliebig ins Gefälle gesetzt werden oder natürlich auch in ihrer Dimension verändert werden. Folgeschichten folgen nun einer solchen Gefälledefinition. Dann gebe ich den Gefälleverlauf an und sofort erscheint dieser konstruktive Aufbau auch im Schnitt. Für den Dachrandabschluss definiere ich hier ein Dachkranzdetail. Dieses besteht aus zwei Teilen, einem konstruktiven vertikalen Aufbau und einer Begrenzungsschicht obendrauf. Und genau diese zeichne ich nun mit einem Vektor über diesen Bereich. Nachdem dieser Vektor gezeichnet wurde, begrenzt dieser mir die darunterliegenden Schichten folgerichtig. Ich gebe nun zwei Punkte an für die Höhe, ein Gefälle und Sie sehen sofort, wie dieser Dachkranz sich wiederum darstellt. Beachten Sie auch die folgerichtige Verschneidung der verschiedenen Schichten. Nun wird dieser konstruktive Aufbau auch auf die Seitenteile gelegt. Ich begrenze diese und erhalte nun korrekte Darstellung auch in Seitenteilen. Dann ziehe ich an der Wärmedämmschicht der äußeren bis über die Decke und Sie sehen, wie sich diese Schichten nun ineinander verschneiden und konstruktiv folgerichtig verhalten. Gewisse Schichten, hier beispielsweise die Wasserdämmung, können Sie sehr einfach durchziehen am Händler anpassen. Dabei wird nicht nur eine 2D-Zeichnung korrekt dargestellt, sondern das gesamte BIM erreicht nun diesen Schichtaufbau. Für die Unterteilung beispielsweise einer Decke wähle ich hier im entsprechenden Geschoss die Decke an, um diese dann aufzuteilen. Gerade in vorkragenden Teilen ist ja der konstruktive Aufbau nicht immer ganz einfach zu definieren. Doch mit Delete CAD geht dieses sehr flott vonstatten. Im darunterliegenden Geschoss lege ich hier nun noch die Deckenteilung fest, gebe an in welchem Bereich sich diese Decke aufteilen soll definiere hier die verschiedenen konstruktiven Aufbauten und sofort habe ich die Möglichkeit, wiederum im Modell diese Schichtaufbauten festzulegen. Hier gebe ich noch eine zusätzliche Wärmedämmung im unteren Bereich an, kann diese über die Parametrik auch in der Stärke steuern und sofort appliziert sich nun dieser Schichtaufbau in dem Bereich. Wohlverstanden löse ich all diese Problematiken im Raum und nicht nur im 2D-Detail, was zum Vorteil hat, dass ich danach an beliebiger Stelle durchschneiden kann und all diese Teile folgerichtig in Erscheinung treten. Sehen Sie hier beispielsweise diese Kragplatte, wie diese ins Gefälle gelegt werden kann, wie ich auch die Möglichkeit habe, an all diesen Schichten des Bodenaufbaus zu ziehen und so auch den Randdämmstreifen sehr klar festlegen kann. Nun lege ich einen Schnitt quer zu der Konstruktion von vorhin und sofort kann erkannt werden, wie dieser Schichtaufbau funktioniert. Wir können hier sehr schnell mal erkennen, dass eben dieser gesamte Wärmedämmbereich durchs ganze Gebäude durchgeht. Beachten Sie, wie diese Dämmschicht ringsum diese Teile führt. Nun habe ich die Möglichkeit an beliebiger Stelle wieder zu schneiden und nachdem die Probleme im BIM gelöst sind, habe ich die Möglichkeit sämtliche Schnitte perfekt verfügbar zu haben. Durch diese räumliche Führung der verschiedenen Schichten erreiche ich eine perfekte Konstruktion. Danach lässt sich an jeder beliebigen Stelle ein Schnitt legen und Sie erhalten so sämtliche erforderlichen Details. Wir erzeugen hier nicht primär einen Plan, sondern wir lösen die gesamte Konstruktion am 3D-Modell mit dem Ziel natürlich am Schluss perfekt zu konstruieren und die zugehörigen Pläne zu erhalten. Musik